150 Studierende aus ganz Deutschland auf einer Konferenz. Mit Worship, Stimmung, Teachings, Outreach, Freundschaft, Lachen, Inspiration und Ermutigung. Das alles unter dem Motto, da geht noch was bei der Connect 22. Die Frage ist, was nehmen unsere Studenten von dieser Konferenz für ihren Alltag mit? Ey, da geht noch was bedeutet für mich, dass Gott noch so viel größere Ideen hat, als ich mir vorstellen kann und dass da voll Luft nach oben ist. Deswegen starte ich jetzt mit richtig viel neuer Motivation ins nächste Semester und ja, freue mich auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Das letzte halbe Jahr lief ein bisschen stockend bei mir voran. Es wurde ständig meine Ausbildung verschoben und ich bin in eine neue Stadt gezogen und ich dachte mir, was mache ich jetzt hier? Warum bin ich hier? Und ich bin bei Campus eingestiegen und ich habe äh, tolle Erfahrungen machen dürfen und jetzt denke ich mir, okay, Gott, jetzt kann es auch richtig losgehen. Ich möchte jetzt mit meiner Ausbildung anfangen, ich möchte arbeiten, ich möchte mit dir richtig ins Leben starten, ja. Wirklich mehr aus meinem Alltag rauszuholen, rauszukommen aus, ah okay, ich sitze nur daheim vor meinem Laptop, sondern nächstes Semester wird Präsenz-Uni und dann richtig connecte mit Kommilitonen, Menschen erreichen, für Gott zu gewinnen, für Campus zu gewinnen. Wir wollen 50 neue Leute bei Campus in Darmstadt und wir rocken das mit Gott. Aber da geht noch mehr, oder? Für mich heißt es vor allem, dass ich, dass ich von Gott echt noch viel mehr erwarten darf. Dass dass ich ihn auch ganz konkret in meinem Leben erwarten darf und dass er da echt irgendwie voll die übernatürlichen Dinge tut. Und ich glaube, das ist voll das, was ich jetzt in, in die kommende Zeit, ins neue Semester mitnehmen möchte. Da geht noch was bedeutet für mich vor allem, dass Gottes Möglichkeiten und Gottes Pläne mit mir, das was er mit mir vorhat, dass das was ich mir vorstelle und das was ich vielleicht auch erwarte, einfach richtig krass übertrifft und ich möchte mich einfach voll öffnen. Echt Gottes Perspektive zu haben und genau in seinen Möglichkeiten und in seiner in seinen Perspektiven zu denken. Da geht noch was für mich, bedeutet einfach, dass ich erwarten darf, dass nicht nur in meinem eigenen Leben Gott noch viel mehr machen kann, wie ich mir vorstellen kann, sei es Uni, sei es Beruf, sei es in meinem Calling, aber eben auch in meiner Connect-Bewegung, in meinem Glauben, in dem, wie wir in unserer Stadt wirken dürfen, dürfen wir so viel größer denken oder es einfach an Gott abgeben und sehen, was er noch alles darin machen möchte, weil da geht noch was. Gott beschränkt sich nicht nur auf die Vorstellung, die wir uns vorstellen können, sondern er geht noch so viel darüber hinaus und deswegen geht immer noch mehr und da geht immer noch was. Für mich persönlich heißt das, dass das einfach mehr Luft nach oben ist, egal, was ich mache und ich einfach auch gucken kann, wo Gott mich gebrauchen will. Ich frage Gott einfach oft auch, wo willst du mich, wo siehst du mich, bist du zufrieden mit dem Punkt, wo ich gerade stehe? Und Gott sagt immer, ja, aber da geht noch was. Da geht noch was. Wir glauben, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist und dass er gute Wege für dich vorbereitet hat und dass du große Erwartungen haben kannst an Gott. Und das ist meine Ermutigung an dich, dass du dir nochmal neue Gedanken darüber machen kannst, wie groß und wie gut Gott ist und welche Erwartungen du an ihn hast, weil da geht noch was. Die CONNECT 22 war wirklich genial. Wir konnten Gott begegnen, haben uns voll nach ihm ausgestreckt und gespürt, wie er in unserem Herzen wirkt. Und jetzt kommt das Sommersemester, da bin ich so gespannt, denn da geht noch viel mehr. Ich glaube, wir können im Sommersemester noch mehr als auf dieser Konferenz Gott begegnen und noch mehr als bisher Leute einladen, zu unseren CONNECT bewegen. Da geht noch was!